Aber der, der, sich das Knie anschlägt, der braucht nicht kiffen. Servus und hallo bei Nord, another dope show. Heute komme ich ja mal auf ein älteres Thema, also eine ältere Frage vom Scheideldratzer ähm, zu sprechen. Und zwar meinte er als Kommentar unter einem Video über, über Cannabis und Schmerzen, Cannabis ähm, auf Schmerzen konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen, eine Ibuprofen wäre da äh, ausreichend für ihn. Scheideldratzer, pass auf, das ist so. Wenn ich jetzt beim, sagen wir mal, mich irgendwo anhau oder mit dem Hammer drauf und Schmerzen habe deswegen oder mit dem Kopf irgendwo dran hau, dann mag ein ja Ibuprofen schon ausreichen. Oder wenn man so die Alltagskopfschmerzen, da wahrscheinlich auch. Vielleicht sogar bei Zahnschmerzen. Aber ganz sicher nicht bei Nervenschmerzen, die man hat, wenn man Fibromyalgie hat. Oder wenn man sich vielleicht den Nerv eingeklemmt hat oder jemand dems äh, Bandscheibe raushaut aber der, der sich das Knie anschlagt der braucht nicht kiffen dem hilft es nicht überhaupt nicht bei der Bandscheibe weiß ich es nicht genau wahrscheinlich schon weil die Person die es wegen der Bandscheibe verschrieben kriegt liegt halt dann auf dem Sofa weil noch nie gekifft wird bei der Zeit einen schon rein, den muss man ja nicht gleich der Stärkste verschreiben. Es reicht ja, wenn bisschen ausgewogen ist. Trotzdem drückt es die Person rein ins Sofa. Und dann liegt er da und die Bandscheibe kann sich beruhigen. Wunderbar, oder? Muss man nicht operieren gleich, bei dem. Manche andere vielleicht schon, ich bin ja kein Arzt. Gell? Der Arzt muss ja entscheiden. Aber ich schwöre dir, auch manche psychische Erkrankungen, zum Beispiel könnte man vorstellen, bei Depressionen, dass es da hilfreich ist. Ja? Vielleicht zusätzlich zu manchen Medikamente, die man aber dann nicht so hoch ansetzen muss und dann nicht so hohe Nebenwirkungen haben. Wenn du schon mal Antidepressiva verschrieben bekommen hast und dann Beipackzettel reinschaut hast, google mal nach Depression, Mittel und Beipackzettel und dann wirst du mal, fast alle haben es drinstehen, dass es sein kann, dass man anstelle einer stimmungsaufhellenden Wirkung auf die Idee kommt, sie umzubringen. Das ist ein <lacht> Weißt du, erstmal ist es sowieso scheiße schwer. Nicht nur in der heutigen Zeit wegen Corona, aber es war schon immer verdammt nochmal schwer, einen Psychotherapeuten zu finden, der von der Kasse übernommen wird oder von der Rentenversicherung übernommen wird. Du musst Anträge stellen. Und wenn du dann endlich ein Ja bekommen hast, dann darfst du erstmal Therapeuten suchen. Oder andersrum, du suchst Therapeuten, und dann suchst du erst einmal einen, der Kasse zugelassen ist. Und wenn du den hast, mein Lieber, dann, schaust, dann musst du mal gucken. Du musst erst einmal schauen, wie ihm vertraue. Das ist ja nicht so, dass er jeder gleich ist. So wie nicht jeder Zahnarzt gleich ist, nicht jeder Hausarzt gleich ist. Das sind alles Menschen, die einen bestimmten Beruf machen, die wir in in Bayern zumindest, suggeriert bekommen haben, von klein auf, dass es immer dasselbe ist. Das ist es nicht. Das weißt du, nur? Du weißt es, dass es überall Unterschiede gibt. Beim Substitutionsarzt kannst du einen finden, der nur noch Schema F macht, oder du findest einen, den legst du das Geld hin und der gibt er alles. Es gibt alles, dazwischen alle Graustufen natürlich. Alles, die ganze Palette, Weiß alles Menschen sind. Der Preis ist es doch nur, der ist bestimmt. <lacht> also zurück zu meiner Erkrankung ich habe Fibromyalgie wo man nicht genau weiß, woher das, das kommt das erste Mal habe ich es gemerkt da war ich gerade in der JVA Bernau das war 1998 99 so in dem Dreh rum das muss 98 gewesen sein, weil ich gerade eingesperrt worden bin ich habe unglaubliche Schmerzen in meine Glieder gehabt immer in den Arm ausstrecken wollte dachte ich, da ist was drin da war aber gar nichts, nichts zwischen die, in die Gelenke. Das ist, also ich habe es ja später danach, <lacht> nach dem Knast halt erst, weil die machen ja nichts, habe ich es mal trinken lassen, da war nichts. Aber die Schmerzen waren immer noch da, bloß nicht mehr so stark wie da. Also das hat sich verändert und ich habe es überall am Körper ab und zu, in der Stärke, wie es sich anfühlt, wenn man auf dem Umzug ist, an denselben Stellen. Aber es ist kein Entzug, weil ich nichts diesen Geruch habe und nicht diesen Geschmack habe und nicht das im Kopf habe und überhaupt gar keinen Bock habe, irgendwie äh, irgendwas zu nehmen. Das wäre beim Inzug aber so. Ja. Ich nehme das Zilidin seit 1900, seit 2000, 1900 Ding war ja im Knast, 2002 oder 2003 muss das gewesen sein, da habe ich es nur mal ausgehalten da habe ich das erste Mal das Zilidin verschreiben lassen und seitdem nehme ich das. Allerdings nicht in dieser hardcore Dosierung wie am Anfang, weil ich ja gar keine Ahnung gehabt habe. Der Arzt hat es mir verschrieben und ich habe es nach Packungsbeilage genommen. Und das waren Tropfen und die haben ja gleich so die Hutschnur wegblasen. Ich war gleich wie auf einen Druck, weil ich war ja clean. Ich war nicht drauf, gar nichts. Und dann hat sich das angefühlt, das wäre ich ja äh, klar habe ich das im Hinterkopf dann gehabt. Oh mein Gott, hey, was machst du denn jetzt? Das ist gefährlich. Aber es war mir egal, die Schmerzen waren weg und es war legal. Und in Berlin hat sich noch nie ein Polizist interessiert für einen, nur weil er Dreadlocks hat oder einen Ledermantel. Das ist in Bayern so. Da wirst du aufgehalten, nur weil du so ausschaust. Das passiert in Berlin aber nicht. Also ein normales Leben. Und ich kriege das CD verschrieben. Ich konnte über die Szene gehen. Und die Berliner Szene, mein Freund, ist anders als die in München. Und das habe ich überhaupt nicht interessiert. Mich hat es nur abgestoßen, weil ich halt natürlich nur die ganzen armen Schweine gesehen habe, die es gerade richtig dreckig gegangen ist. Das ist mir natürlich auch aufgefallen. Und ich weiß ja, wie es denen geht, und das hat mich abgeschreckt. Ne? Wahrscheinlich wäre es anders gewesen, wenn ich da mit Schmerzen durchgegangen wäre, und ich hätte die Leute gesehen, dann wäre mir das wurscht gewesen, und ich hätte mir da wahrscheinlich einen Bommel geholt, damit ich keine Schmerzen mehr habe. Ne? Aber sowas kannst du einem Arzt doch gar nicht erzählen, also erzähle ich dem Arzt das nicht. Am Arzt erzähle nur, dass ich Schmerzen habe und dass mir dieses Medikament hilft. Fertig. Wenn er mir das verschreibt, passt schon. Aber das reicht dann auch. Ich muss nicht los, zu wir, mehrere Ärzte suchen, die es mir verschreiben. Weil früher oder später würde das auffallen. Aber das ist gar nicht der Grund. Aber es würde auffallen. Verstehst? Es gibt ganz andere, die haben dieses Zilidin-Geschäft in Berlin in der Hand gehabt. Na? Die haben es halt literweise gekauft und nicht so Kleinkram, wie es die, äh, was wir früher gemacht haben, so Kleinkram und dann verkauft und man Schware holen können. Ja. Das Cannabis, den ich äh, dafür brauche, um meine Schmerzen wegzukriegen, sind ja auch unterschiedliche Sorten. Es hilft mir auch nicht jede. Und es muss gar nicht immer so extrem stark sein. Ja. Ich schaue zwar jedes Mal so aus, als hätte ich mal so ultra-starke Sorten weil die Augen rot werden, um so ausschauen, aber im Kopf bin ich halt schon noch klar, weil es gar nicht so ultra stark gesorten sind. Abends zum Schlafen oder manchmal, wenn das Wetter umschwingt und ich äh, volles Pech habe mit dem Wetter, dass ich echt krasse Schmerzen habe, dann bräuchte ich schon eine, die stärker ist und dann drückt es mir auch ein was im Kopf, weil es halt nicht immer habe. Würde ich es dauernd nehmen, dann wäre das auch weg, weil das eine Gewohnheitssache ist. Es ist nicht so wie früher mit dem äh, marokkanischen Hasch, wenn man das hast immer rauchen können, egal, immer, hat immer turned jeden Tag und jeden Tag hat es Nein, ich meine das andere, den Libanesen oder den Afghanen, den Schwarzen, ne? du kannst nur drei Tage rauchen und dann nicht mehr, weil es nicht mehr turned. dann musst du eine andere Sorte rauchen. Genauso ist es bei diesen äh, Blüten. Na, du müsstest halt die Sorten immer wieder wechseln, damit es halt jedes Mal einen Knaller hast. Und wenn ich jetzt eine stärkere Sorte Rauch oder konsumiere, weil das Wetter scheiße ist, ist logisch, dass mit einer dann ein ballert und das andere eigentlich gar nicht mehr, weil das halt immer, immer, jeden Tag in der Früh, nach dem Kaffee, mit der Tablette, damit es halt dann die Muskeln entspannt. Und dann sind sie entspannt, aber ich bin im Kopf noch weiter, klar, ich kann ganz normal sein. Nimmst du mir das weg, bin ich nicht mehr ganz normal. Dann muss ich nämlich die Tabletten erhöhen und dann geht es mir halt dementsprechend. Ja. Das so ist so eine Gratwanderung. Früher hätte ich natürlich versucht, immer nur das Allerstärkste, immer nur das Höchste und immer nur zu hören. Da habe ich das interessiert, dass ich danach keine Schmerzen habe oder dass ich da irgendwie ein normales Leben führen kann. Da habe ich kein normales Leben geführt. Schuld war natürlich das Verbot, ganz klar. Wenn nichts verboten gewesen hätte ich ja weiter mal ein normales Leben führen können. Aber durch das Verbot lernst du natürlich Leute kennen, die schon einen Schritt weiter sind als du. Und dann äh, normalisiert sich das in deinem Umfeld und da denkt doch keiner mehr darüber nach, ist das illegal oder ist es legal, was ich da mache. Nur das merkst du immer wieder dann, wenn du mit Leuten konfrontiert bist, die gar nichts damit zu tun haben. Du musst plötzlich anders reden, du musst anders funktionieren. Und deswegen hältst du dich halt gar nicht mehr mit solchen Leuten auf, hm? Das wäre aber nicht so, wenn es legal wäre, noch einmal. So. Und ich glaube, dass man in einem Land, wo man, wo man Einigkeit und Recht und Freiheit sagt, ja, das in der Nationalhymne gesungen wird, ich schon das Recht haben kann, so frei zu sein. Und statt Bier, Cannabis zu wählen oder eine andere Substanz, für mich wäre halt jetzt der Cannabis, gell. vielleicht auch mal kurz Koks, wenn es legal wäre. Illegal auf gar keinen Fall. Wenn er möchte, da geprüfte Qualität haben, wo ich ganz genau weiß, was ich habe. Ja. Aber das ist dann für mich etwas, wo man sagt: hey, ich habe das Glück, in einem Land zu leben, wo ich so frei bin, selbst auswählen zu dürfen. Wieso? Wieso macht man das bei, bei, bei Drogen so? Hä? Wieso muss man da mit dem Strafrechtsapparat ankommen? Wieso muss da ein Richter entscheiden, wie viel Strafe das man kriegt, weil man sich bevorratet hat oder so? Also das ist etwas, das geht nicht in meinen Kopf, nein. Und das geht vielen so, niemand versteht das. Auch die Leute, die nicht, nicht konsumieren, die ist nur egal, die interessieren sie nicht dafür, weil sie sind ja nicht betroffen. Die meisten wachen jetzt politisch auf wegen den äh, Corona-Einschnitten, ne? wegen Covid-19, weil sie halt jetzt plötzlich einmal merken, wie das ist, wenn man ohne Grund durchsucht wird oder von der Polizei drangsaliert, wie das ist. Ne? Grundlos weil sie sich mit den Nachbarn treffen und ein Bier trinken und der andere Nachbar nicht eingeladen ist. Und der ruft Polizei, weil ja noch irgendeiner äh, dabei ist, weil es drei Haushalte sind, wo es nur zwei sein dürfen. Dann kommt Polizei, und dann sind es hier sechs, acht Haushalte, weil jeder Polizist der eigene Haushalt ist. Aber das ist dann wurscht. Die äh, Irgendwie verlieren wir alle da irgendwo gerade das Maß. Diese Maßnahmen sind dafür nicht geeignet, ganz einfach. Wo leben wir denn? Hey, Beglockgock Orange oder was? In so einer Welt? Nein, nein, nein, nein, leben wir nicht. Die Nachbarn sind für mich in keine Gefahr, wenn die sich treffen. Ich vertraue denen schon, dass sie wissen, dass es gefährlich ist. und dass, Da muss man halt drüber nachdenken. Ist mein Nachbar vielleicht jemand, der das so leichtfertig und so, oder ob die das schon vorher überlegt haben. Und vielleicht einen Selbsttest gemacht haben, etc. Man muss nicht gleich. Aber das ist halt eine Mentalität. Mentalität, Das habe ich schon mal in einem Video, glaube ich, erzählt. Das ist halt ein Neid. Das habe ich selber gespürt im Supermarkt, wo einer ein, irgendwas hat er gemacht gegen die Regeln. Ich glaube, kein Wagen gehabt. Und, und sein Mund schürzt die Nase raus. Und das habe ich da richtig geärgert. Ich habe richtig gemerkt, wie mich das aufregt und ärgert. Aber hat mir der eigentlich was getan? Ich habe eine FFP2-Maske aufgehabt. Der hat mir nichts getan, gar nichts. Das weiß ich, warum der seine Nasen raushängen lässt. Das interessiert mich überhaupt gar nicht. Wenn der Mann nicht krank ist, provoziert er zwar, aber ist keine Gefahr. Aber das Gefühl, was ich gehabt habe, mir geht es nicht um den Typen. Der war nicht krank, gar nichts. Nein, ja, der war nichts. Mir geht es nur um mich, um was ich für ein Gefühl gehabt habe dabei, um was ich am liebsten äh, für Sprüche ablassen hätte, was in meinem Kopf abgangen ist. Äh, da denke ich mir, hey, was ist denn mit mir los? Das war doch äh, letzte Woche noch gar kein Thema, da wo wir alle noch ohne Mundschutz rumgelaufen sind, oder wo wir noch einen Stoffmundschutz hatten. Da war sowas gar kein Thema. Plötzlich regt mich sowas auf, obwohl der nicht rotzt oder hustet. Das wäre was anderes gewesen. Dann wäre es vielleicht gerechtfertigt. Aber so habe ich mich ja selber ertappt, wie ich da auf dieses Nudging der Regierung schon reingefallen bin. Also, was interessiert mich das, wenn er sich nicht richtig schützt? Hm? Diese Maske soll mich schützen, FFP2-Maske. Wenn er seine nicht richtig trägt, ist er doch selber schuld. Was interessiert mich das? Wenn das übertragen auf Drogen, wenn, wenn der da jetzt hat, äh, ein Bier trinkt, weil die Regierung sagt, Bier trinken ist in Ordnung und ich rauche ein Joint und die Regierung sagt, es ist aber nicht in Ordnung, weil ich das sage und der sieht mich, was glaubst denn du, was der fühlt? Was für Gefühl werden die Leute haben, die Drogenkonsumenten sehen und selber sichern die Regeln halten? Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, oder? Peace out.